Einen wunderschönen guten Morgen, ihr lieben Makerlein. Ich hoffe, ihr habt genauso gut geschlafen wie ich. Ich gehe jetzt mal Peter suchen, das Frühstück suchen und dann sehen wir uns am Stammtisch. Der fährt jetzt gleich noch mit dem Klingelbeutel rum. The next morning. Guten Morgen, ihr lieben Makerline. Der Stammtisch bei Christus leider vorbei. Es war ein mega toller Tag. Es gab jede Menge neue 3D-Drucker zu sehen, die die Leute gebaut haben. Manche haben funktioniert, manche nicht, aber eins muss ich sagen, Leute, ihr seid echt genial. Wenn ein Drucker nicht funktioniert hat, hat sich direkt eine Traube von Leuten darum versammelt, mit 5, 6 und mehr Leuten, die alle versucht haben, den Leuten zu helfen, inklusive meiner Wenigkeit, ähm, wo ihr mir geholfen habt, äh, den CR10 zum Laufen zu bringen. Daher danke an Theo, Daniel, Fry, wie ihr auch alle gehießen habt, äh, war mega toll. Hat mir super viel Spaß gemacht, es gab Nerf-Battles, es gab eine Verlosung, es gab, eine, ähm, es gab einen Livestream, es war echt der Hammer, man hat sich ausgetauscht, Robert hat seine MMU zum Laufen gebracht, zum Leidwesen von Chris, ähm, und in diesem Sinne, danke, dass ihr da wart, danke, dass ihr diesen Stammtisch so geil gemacht habt. Für alle, die nicht da waren, ich hoffe, ich konnte es ein bisschen mit der Kamera so einfangen, ähm, und wer Interesse hat, am 25. Mai ist bei uns der nächste Stammtisch äh, für alle, die so aus der Gegend Frankfurt oder Rhein-Main-Gebiet kommen ähm, wir veranstalten monatlich auch nochmal einen Stammtisch halt, entsprechend, den wir versuchen hinzubekommen und der nächste Stammtisch bei Chris kommt bestimmt auch demnächst wieder in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Restsonntag, ich packe jetzt alles ins Auto und fahre Richtung Heimat hey, hey, hey. Für alle, die Interesse an der Makorama Chaos Edition Box haben, wir sind gerade dabei, die Produkte aus der Box und die Box selbst in unseren Shop einzupflegen. Wir bereiten auch noch ein Update für die Webseite vor, dass ein paar Fehler auf der Webseite noch behoben werden, die euch den Bestellprozess ein bisschen erreichen sollen. Sobald es passiert ist, schicken wir euch über unseren Newsletter die Information raus, wo ihr das Ganze bestellen könnt. Wenn ihr also Interesse an der Box habt, abonniert unseren Newsletter das Formular dazu findet ihr im Footer bei uns auf der Webseite ganz unten. Die Box selbst ist limitiert auf 50 Stück. Das heißt, es wird abzüglich der Boxen, die wir jetzt auf dem Stammtisch von Chris verlost haben, nur diese Anzahl geben. Und wer zuerst kommt, mal zuerst. Wenn die ausverkauft ist, gibt es leider keine mehr.